Hallo und guten Tag. Mein Name ist Professor Broding und ich bin Lehrstuhlinhaber für das Fach Arbeitsmedizin und betriebliches Gesundheitsmanagement hier an der Universität witten -Herdecke. Ich leite das Projekt Gesundheit und digitaler Wandel in Kooperation mit den digitalen Modellregionen Aachen, Gelsenkirchen und Soest. Das Projekt läuft bis August 2022. Infolge des NRWi-Government-Gesetzes werden die internen Prozesse in den Stadtverwaltungen digitalisiert. Durch Einführung der e akte soll der Weg zum papierlosen Büro beschritten werden. Und aktuell, wie Sie wissen, hat sich Corona als Beschleuniger für die Einführung von Instrumenten wie Videokonferenzen und Homeoffice herausgestellt. Dieser Weg kann einerseits mit Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, andererseits aber auch mit neuartigen Belastungen einhergehen. Wir am Lehrstuhl für Arbeitsmedizin und betriebliches Gesundheitsmanagement möchten, möchten Sie auf diesem Weg begleiten da die Gesundheit, Zufriedenheit und langfristige Arbeitsfähigkeit aller Beschäftigten an erster Stelle stehen. In diesem Projekt möchten wir die relevanten Belastungen und Veränderungen herausarbeiten, die daraus entstehen oder schon entstanden sind. Daraufhin sollen gesundheitsfördernde und krankheitsvorbeugende Maßnahmen abgeleitet und durchgeführt werden. Außerdem werden Ihnen auf Ihre Tätigkeiten angepasste Empfehlungen für gesundes Arbeiten zur Verfügung gestellt. Wir wissen aus der Forschung, dass entsprechende digitalisierte Arbeitsabläufe und viele Prozesse sich deutlich einfacher gestalten lassen, damit eine veränderte Beanspruchung aller Beschäftigten daraus abgeleitet und damit einhergehen kann. Dabei spielen Führungskräfte eine ganz besondere Rolle, denn Führungskräfte sind ebenso Gestalter der Prozesse wie Vorbilder für ihr Team. Im Abstand von einem Jahr benötigen wir zweimal ihre Unterstützung indem Sie in unseren Online-Befragungen zum aktuellen Stand der Digitalisierung teilnehmen und uns mitteilen, ob und welche positiven oder negativen Veränderungen für Sie daraus entstehen. Das heißt zum Beispiel, dass wir Sie zu der Arbeit im Homeoffice, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, veränderten Arbeitsabläufen, der Atmosphäre in Ihrer Abteilung, möglicher Mehrarbeit, Erwartungen an Ihre Erreichbarkeit oder Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz befragen werden. Die Daten werden anonymisiert erhoben und können Ihrer Person damit nicht zugeordnet werden. Die Informationen werden Ihrem Arbeitgeber ausschließlich auf Ebene zusammengefasster Abteilungen und Tätigkeitsbereiche anonym zur Verfügung gestellt. Nur mit Ihrer Teilnahme können wir den konkreten Bedarf vor Ort feststellen. Damit lassen sich dann gezielt Empfehlungen und Maßnahmen ableiten, die auf die Arbeit in Ihrem Bereich speziell zugeschnitten sind. Die zusammengefassten Ergebnisse werden nicht nur in regelmäßigen Abständen an Sie zurückgespielt, sondern über die Befragung, den Zeitplan und die daraus abgeleiteten Empfehlungen und Maßnahmen können Sie sich auch intern in Ihrem Intranet weiter informieren. Über den Projektzeitraum hinaus soll unser gemeinsames Projekt auch an anderen Stadtverwaltungen und öffentlichen Einrichtungen im gesamten Bundesland als Beispiel dienen, dafür dass Fortschritt und Gesundheit Hand in Hand gehen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.